Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder im Pet Simulator X. In dem Video zeige ich euch, wie ihr nie wieder gescammt werdet. Es gibt nämlich richtig viele Methoden, Leute in Pet Simulator X zu scammen. Und ich werde sie euch heute mal zeigen, damit ihr beim nächsten Mal, wenn jemand versucht, euch zu scammen, wisst, aha, das ist eine bekannte Scam-Methode, darauf falle ich nicht rein. Also bitte fallt nicht auf sowas rein, wir fangen direkt an mit der ersten Methode, und zwar der TikToker-Methode. Dafür gehe ich mal auf den Trading Plaza rüber und äh, werde dann behaupten, dass ich ein YouTuber bin, und das Pad von irgendjemanden für ein YouTube-Video oder für ein TikTok brauche. Das war schon damals zur Adopt-Me-Zeit richtig häufig, dass Leute sagen, yo, gib mir das Pad nur mal kurz für ein TikTok dann kriegst du es gleich wieder. Und dann waren die Leute gescammt. Wenn euch jemand schreibt, dass er ein YouTuber ist, dann, dann solltet ihr den nicht einfach so blind irgendwelche Pads schenken. Aber ich versuch's einfach mal. Ich pack mal kurz alle meine Pads weg und schreib jetzt einfach mal in den Chat. Ich schreibe jetzt einfach mal, ich bin ein TikToker, kann mir jemand ein Rare-Pad für ein TikTok schicken? Warum wird TikTok ausgeblendet, aber TikToker nicht? Ist ja auch egal, Trading schalte ich jetzt erstmal auf an. Vielleicht kriege ich eine Trade-Request. Habe ich Hoverboards? Nein, ich habe kein Hoverboard. Schade. Wir gucken einfach mal, ob jemand darauf eingeht. TikTok ist cringe. No you. Haha, ich habe es ihm gegeben. No you. Ha. Er schickt mir eine Trade-Request. Und packt mir da zwei Exclusive-Pads rein. Und Leute, er wollte mir gerade wirklich die Exclusive-Pads geben. Ich habe abgelehnt. Ah oh Gott. Ich habe nur ein paar Mal geschrieben, dass ich ein TikToker bin. Und dann wollte mir jemand zwei Exclusive-Pads einfach so schenken. Obwohl er nicht mal weiß, wer ich bin. Obwohl ich mit einem Noob-Skin rumlaufe, offensichtlich keine Pads habe. Und einfach nur geschrieben habe, dass ich ein TikToker bin. Aber ich bin auf dem Server hier, glaube ich, durch. Ich gehe einfach mal auf den nächsten Server rauf. Oh. Und ich konnte auf den nächsten Server scheinbar nicht raufgehen. Alles klar. Dann klicken wir einfach noch. Noch mal auf Play. Fail to connect to game. Connection failed. Ist Roblox jetzt wieder down? Ich lad mal, lad mal kurz die Roblox-Seite neu. Drück noch nochmal auf Play. Okay, ich komme nicht mehr ins Spiel rein. Ich guck mal, ob ich, ob ich mit dem Account jetzt noch reinkomme. Und mit dem komme ich rein. Wurde ich etwa gebannt mit meinem Account? Oder was ist passiert? Jetzt bin ich mit Testboss Boss unterwegs. Aber mit Testboss Boss will ich jetzt gar nicht auch... Mit dem habe ich auch noch die Agonies. Guck dich mein Inventar an. Das habe ich noch mit Testboss Boss Oh, sogar noch ein Dark Matter A36. Ja, cool. Was man hier nicht alles hat, einfach mal einsammeln. 60.000 Diamonds, weil ich immer noch impossible bin. Aber ich versuche jetzt einfach mal auf irgendeinen Server zu gehen. Naja ah, stimmt. Ich hab auf... ich muss kurz einmal diese Seite neu laden, damit ich auch auf die letzte Serverseite gehen kann. Ja, perfekt. Gehen wir auf Seite 4.500. Ja, komm. Und ich versuche mal diesem Server beizutreten. Und das geht wieder. Das war scheinbar nur ein Roblox-Bug. Alles klar, dann bin ich wieder da und schreibe jetzt wieder meine Nachricht in den Chat. Ein TikToker. Ich bin ein TikToker, kann mir jemand vielleicht ein Rare Pet schenken? für ein Video. You get it back. Okay, auf dem Server sprechen die Leute, glaube ich, gar kein Englisch. Die benutzen komische Buchstaben. Dann gehe ich vielleicht doch nochmal auf den Trading Plaza, weil hier bin ich jetzt irgendwo am anderen Ende der Welt. Da gibt es Kommunikationsprobleme. Aber auf diesen TikToker-Ding möchte ich jetzt nicht viel länger rumreiten. Es gibt natürlich noch andere Scam-Methoden. Eine der Scam-Methoden ist wirklich richtig dreckig. Und zwar der Freundschafts-Scam. Das letzte Mal, als ich mit diesem Account hier gespielt habe, mit der Huge Festive Cat, da wollte jemand den Freundschaftsscam ja auch mit mir abziehen. Die Leute sehen, dass du ein Seltenes hast und versuchen sich dann mit dir anzufreunden, sind so nett zu dir, unterstützen dich, hey komm ich gebe dir ein paar Pets, ich supporte dich, dies, das. Ihr redet vielleicht auf Discord. Seid vielleicht monatelang befreundet. Und das nur für diesen einen Moment, wo das Opfer dann den Scammer vertraut. Und der Scammer dann sagt, yo, kann ich einmal bitte deine Huge Cat haben? Nur für die Pet Collection, kriegst du gleich zurück. Ihr kennt euch schon seit Monaten, warum solltet ihr euch scammen? Du gibst ihm das Pet und er verlässt den Server, er verlässt den Discord, er blockiert dich überall. Und du wurdest gescammt. Das ist wirklich die dreckigste Methode, um Leute zu scammen. Deswegen seid vorsichtig, wenn ihr Leute in Roblox kennenlernt, vor allem... Wenn ihr sie kennenlernt, nachdem sie herausgefunden haben, dass ihr, ihr gute Pets habt, lasst euch nicht auf jede fremde Person ein, nur weil sie mal nett zu euch ist. Das habe ich schon viel zu oft miterlebt. Vor einem Jahr in der Adopt Me-Zeit und jetzt auch schon hier in der Pet-Simulator X-Zeit, haben das häufig Leute mir in den Chat geschrieben. Ich wurde von einem Freund gescampt. Ich dachte, wir wären Freunde, aber der wollte nur meine Huge Cat haben. Dann hatte mich überall blockiert. Das ist echt traurig, sowas zu erfahren. Dann natürlich auch der Lieblings-Scam von allen. ABC F. For Trust Trade Einfach in den Server stellen, ABC for Trust Trade schreiben Irgendwann antwortet eine Person, ihr tradet dann Und Trust Trades sind sowieso das dämlichste, was man machen kann Ich verstehe nicht, warum sich Trust Trades so gehalten haben Beziehungsweise, okay, in Pet Simulator ist es jetzt nicht so schlimm wie damals in Adopt Me Aber es ist trotzdem schlimm, dass es immer noch Leute gibt, die Trust Traden Was macht das für einen Sinn? Erklärt mir mal, warum Trust tradet man? Jetzt wurde ich angetradet das so, war Trust Trade. Alles klar, der will mir das geben. Komm, gib mir jetzt ein Big Mascot. Was bringt mir das Big Mascot? Das ist übrigens auch eine Methode, um Leute zu scammen. Ihnen sagen, dass das Big Mascot total besonders ist. Das Big Mascot kann jeder einfach so bekommen. Ich schreibe jetzt nochmal Trust Trade. Wenn er mir vertraut, komm, vertrau mir, Bruder. Vertrau mir. Ah, er hat mir nicht vertraut. Okay, das finde ich gut. Er hat zwar keine guten Pets reingelegt, aber er hat es trotzdem nicht gemacht. Ich schreibe jetzt nochmal rein: ABC for Trust Trade. Warum solltet ihr jemals mit jemandem traden und dann sagen, du kriegst das Pad erst dann, wenn ich da ein Pad zuerst bekommen habe. Oder ich will das Pad nur testen. Was wollt ihr testen an einem blöden Pad? Ihr wollt es nicht testen, ihr wollt es scammen. Lasst euch doch nicht einfach so scammen von irgendwelchen Leuten in Roblox. Die klauen euch die Pads sind dann weg, traden die rüber auf andere Accounts, nicht mehr nachvollziehbar. Alles ist weg. Und eine weitere Methode Leute zu scammen, die ich ansprechen wollte, die hat mir der Typ vorhin schon vorweggenommen. Dieses blöde Big Mascot. Ich konnte mir jetzt kein Big Mascot holen, weil Roblox denkt, mein Account ist ein Bot und deswegen kann ich der Gruppe nicht beitreten. Ich müsste das halt über einen anderen Browser machen. Dafür bin ich jetzt zu faul. Aber die die Big Mascots sind absolut wertlos. Weil ihr könnt euch unendlich viele Accounts erstellen. Bekommt dann unendlich viele Big Mascots. Die haben keine Stärke. Das sind einfach nur irgendwelche lustigen Gimmicks. Die bringen euch gar nichts. Jetzt wurde ich schon wieder angetradet. Wollten wir dann einen Trust Trade machen. Und es ist mir egal, ob irgendjemand vielleicht auf irgendeine... Preisliste draufgeschrieben hat, das Big Maskit ist so und so viel wert. Das Big Maskit ist wertlos. Und auch Preston ist der Meinung, dass Big Maskit ist wertlos, sonst hätte er das Big Maskit nicht aus der Pet Collection rausgenommen. Er ist aus der Pet Collection rausgenommen, um den Spielern zu zeigen, dass es wertlos ist. Das Pet ist nicht selten, weil da steht, dass nur so wenig existieren. Das Pet ist selten, weil es Wertlos ist. Ihr könnt nicht einfach aus dem Nichts neue Accounts erstellen, damit dann neue Big Maskits abgreifen und die dann für Millionen von Gems vertraden. Das geht so nicht. Aber je mehr Leute behaupten, dass die Big Maskits wert haben, desto mehr Leute glauben es. So funktioniert der Markt. Naja. Und nun kommen wir auch schon zur letzten Methode, um Leute zu scammen. Und bitte fallt darauf nicht rein. Das ist der Scam Link Scam. Dafür verlasse ich jetzt einmal Roblox und wir gehen einfach mal rein in Discord. So, jetzt sind wir hier auf unserem Discord-Server. Base. ihr könnt gerne joinen. Und hier haben wir das ziemlich im Griff. Aber wenn ich mal ein bisschen hoch scrolle... Ich habe nämlich ein Plugin, mit dem ich gelöschte Nachrichten sehen kann. Und gebe jetzt einfach mal Content... Doppelpunkt Nitro ein. Und hier haben wir es. Free Nitro. https.discord. Ah, das hier ist dann einfach nur ein Serverlink. Hier hat einfach nur jemand Werbung für seinen Server gemacht. Aber das ist nicht nur alles. Wenn ich jetzt in unsere server gehe, dann sehe ich das immer wieder. Bei uns auf dem Server werden solche Nachrichten automatisch gelöscht. Solche Sachen wie Gifts von New Year. Nitro for three months. Und dann ist hier ein Scam-Link, auf den ihr auf gar keinen Fall drücken dürft. Weil wenn ihr auf so einen Link klickt, dann ist euer Discord-Account weg. Aber das gibt es nicht nur mit Discord. Das gibt es auch mit Roblox. Und das ist richtig, richtig hier haben wir zum Beispiel so ein Beispiel. Leute schreiben rein: Yo, joint mir auf Roblox nach. Hier ist ein Private Link. Oder hier ist mein Roblox-Profil. Hier hat jemand versucht, jemanden auf sein Roblox-Profil zu locken. Aber wir sehen, das ist nicht sein Roblox-Profil. Hier steht www robloxcom Das ist nicht Roblox.com. Das ist irgendein Scam-Link. Wenn ihr darauf klickt, ist euer Roblox-Account weg. Und das gibt es nicht nur mit: Check mir eine Freundschaftsanfrage, join mir mal nach. Komm, lass uns traden. Das gibt es auch mit: Hey, ich habe einen Private Server. Komm, join auf meinen Private Server. Und dann seid ihr genauso gescammt. Hier haben wir dann nochmal so ein Beispiel. Wir wollen traden. Jemand schreibt so, yo, ich, ich habe ein gutes Offer für dich. Willst du traden? Ihr äh, schreibt ihn an, yo, ich habe Interesse. Ich schicke einen Private-Server-Link. Okay, und dann kommt so ein, so ein Link. Ihr müsst wirklich, bevor ihr auf so einen Link klickt, ganz genau hingucken. Ist das wirklich ein Roblox-Link? Weil hier steht www.wwrw www, schon weg. Und hier ist auch ein Minus und kein Punkt. Es muss wirklich roblox.com sein. Und alles, was vor dem Roblox steht, muss entweder ein Punkt sein oder ein Backslash sein. Sonst ist es nicht die Roblox-Seite. Es gibt auch rap.roblox.com, aber es gibt nicht web robloxcom Es gibt auch nicht www-roblox.com oder auch nicht www-roblox.com. Es muss halt der richtige Link sein. Wenn ihr auf so einen Link klickt, ist euer Account weg. Hier hat der User noch rechtzeitig reagiert und hat erkannt, dass das ein Scam-Link ist. Ein Screenshot davon geschickt und das gemeldet. Aber viele Leute fallen auf sowas rein und dann sind die Accounts weg. Und natürlich auch all eure Pets. Und ich hoffe, das, was ich euch hier gezeigt habe, das nehmt ihr euch zu Herzen und dass ihr nie wieder gescammt werdet. Traut nicht jedem, auch wenn ihr schon länger mit jemandem befreundet seid, kann es sein, dass ihr nur mit der Person befreundet seid, weil sie euch scammen will. Klickt nicht auf irgendwelche Links. Links sind sehr gefährlich, gerade bei Roblox, weil dann können euch die Accounts gescampt werden. Macht keine Trust Trades und gibt auch niemanden Pets, weil sie euch versprechen, euch irgendwann später Pets zurückzugeben oder weil sie ein YouTuber oder ein TikToker sind. Es ist völlig egal, selbst wenn es YouTuber und TikToker sind, schenkt ihnen nicht einfach Pets, weil ihr denkt, ihr kriegt sie später wieder zurück. Das ist ein richtig hohes Risiko, dass ihr da eingeht. Seid lieber skeptisch, lasst euch nicht scammen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!